Ein weiterer Immobilien deal hier in Philly. In diesem Video geht es um ein spannendes Einfamilienhaus hier in Philadelphia, was innerhalb weniger Wochen gekauft, renoviert und erfolgreich wieder vermietet werden konnte. Das Ergebnis sind entspannte 10% Nettorendite. Wie genau das erfolgt ist, siehst du in diesem Video. Let's get into it. Willkommen bei der Lukas Show. Mein Name ist Lukas. Auf meinem Kanal hier geht es rund um das Thema US-Immobilien. Ich bin selbst aktiver Immobilieninvestor hier im Großraum Philly an der Ostküste der USA. Gemeinsam mit Partnern kaufe, entwickle und verwalte ich Immobilien eben hier im Großraum Philly. Und ja genau, die Objekte sind einerseits für den eigenen Bestand, aber auch im Auftrag der europäischen Investoren, die diese Renditen hier in den USA durchaus zu schätzen wissen. Wovon ich spreche, siehst du im heutigen Video, denn da geht es um 10% Nettorendite aus dem Stand. In einem meiner früheren Deal-Analyse-Videos, da ging es um ein Fix-und-Flip-Objekt, was wir im Auftrag eines Investors geprüft haben. Das lag in Nordphiladelphia und das haben wir uns auch vor Ort angeschaut. Und bei näherer Betrachtung vor Ort kam raus, dass Fix-und-Flip wie so oft fix und Push heißt, denn da war eine Menge Pfusch im Spiel und es war einfach billig renoviert und keine, ja, keine Empfehlung wert. Das Video, in dem ich das Objekt analysiere, das verlinke ich dir jetzt hier oben. Schau es dir einfach mal bei Gelegenheit an. Und genau bei der Besichtigung dieses Fix- und Pfuschhauses damals, da fielen uns die Nachbarhäuser auf. Da lag Potenzial und da konnte man angreifen und die Renovierung komplett selber und richtig machen. Das Ergebnis siehst du in diesem Video. Ein starkes Einfamilienhaus mit 10% Nettorendite aus dem Stand. Schauen wir es uns an. Die genauen Zahlen siehst du am Ende dieses Videos. Aber bevor wir uns jetzt das Objekt im Detail anschauen und natürlich auch wieder durchgehen, tu mir einen Gefallen, lass mir ein Like da, wenn dir solche Themen gefallen. Abonnier den Kanal, falls du es noch nicht getan hast. Ja, dann kommen mehr solche Videos. Weiter geht's mit der deal -Analyse. Woher kam der Deal? Derzeit schreit alles und jeder wirklich gerade folgenden Satz. Es gibt keine Immobiliendeals mehr, ich finde nichts. Gar nichts. In diesem Fall kam der Deal wirklich mega unspektakulär von der Immobilienplattform Redfin und zwar ja, aus einem Suchauftrag. Redfin.com ist wie Zillow.com auch eine Immobilienplattform und da war halt ein Suchauftrag für die Region, für diese Häuser, für diese Preisregion eingestellt und der spuckte das Ergebnis aus. Dieser simple Suchauftrag lieferte das Haus und eine direkte Ansprache ja, des Maklers lieferte eben den Deal. Der Deal war dann nach ein paar Tagen wirklich, war der Sack zu, 65.000 war der Kaufpreis, Cash. All-in. All-in in dem Fall heißt inklusive der closing Cost, also der Kauf Nebenkosten. 65.000 war der Betrag, den der Investor für dieses Objekt bezahlt hat. Punkt. Das Haus, um das es heute geht, steht in der Chadwick Street, wie auch dieses Fix- und push haus aus dem anderen Video zuvor. Das Haus heute ist 2251 Nord Chadwick Street in Philadelphia. Schräg gegenüber, wie gesagt, das Fix-und-Pfusch-Haus, von diesem Haus haben wir dem Investor abgeraten und ihn zu diesem Haus geraten. Das Ergebnis gibt uns recht. Das Haus, bei dem man die Renovierung selber macht, bringt natürlich auch mehr Rendite, hat eine höhere Qualität und somit langfristig einfach ist es der bessere Deal. Merke, Deals gibt es immer. Die genauen Zahlen zu diesem Haus, die Renditeberechnung, schauen wir uns am Ende des Videos an. Fakten zum Haus. Es ist ein 3-Bedroom, ein Badezimmer, ein Familienhaus, 926 Square Feet. Das sind so circa... 86 Quadratmeter, 86 Quadratmeter ein Familienhaus ist nicht groß, aber hey, dafür gibt es eine Zielgruppe und die haben wir auch hier direkt gefunden. Schauen wir uns das Haus zuerst mal bei Zillow.com an. Zillow.com, den Link, den setze ich dir natürlich auch wieder unter dieses Video in die Beschreibung. Das heißt, da kannst du selber nochmal alle Fakten zum Haus nachlesen. Also 2251 Nord Chadwick in Philly. Hier siehst du auch, am 06.01. wurde das Haus für 65.000 verkauft. In dem Preis sind auch die Closing-Costs inkludiert. Das steht natürlich nicht hier, aber das ist der Deal gewesen. 65.000 und der Verkäufer trägt alle Closing-Costs. Was erfahren wir noch? Drei Schlafzimmer, ein Badezimmer, ein Full bath und 926 Square Feet. Schauen wir uns die Bilder mal an. Also das ist das Haus von außen. Hier ist noch eine Häuserreihe mit dran. Hier ist kein Haus mehr, sozusagen eine Baulücke. Es ist ein kleines Einfamilienhaus und von der Delle hier darf man sich nicht abschrecken lassen. Genau, der Eingang hier ist jetzt nicht aufregend, sogar unscharf. Die Küche hat, ja, das siehst du auch noch im Durchgang, hier oben so ein kleines Belüftungsloch. Die braucht noch mal ein bisschen Liebe. Die Schränke konnten so wieder benutzt werden, wie sie da sind, mussten nur kurz gestrichen werden. Neuer Herd, neue Appliances, that's it. Hier oben der Fußboden, ja, der blieb halt, das ist nicht die Oberklasse, aber es ist alles in Ordnung und sofort vermietbar. Eingebauter Wandschrank, Badezimmer nicht aufregend, musste auch nur ein bisschen sauber gemacht werden, beziehungsweise ein paar Sachen wurden neu gemacht. Also 11.000 waren die Renault Kosten, das ist nicht viel. Genau, ein bisschen Farbe ran. Die Fenster wurden inspiziert. In Philadelphia gibt es jetzt so eine LED-Inspection, also Blei. Da wurde früher in den Fensterbrettern Bleifarbe verwendet. Das darf jetzt nicht mehr sein, das muss inspiziert werden. Dafür gibt es ein Zertifikat und wenn man dieses Zertifikat nicht hat, darf man auch nicht vermieten. Und in dem Fall ist alles remediated, also entfernt worden und ja, das Zertifikat wurde ausgestellt. Das Haus kann so und ist es inzwischen auch vermietet werden. Ja, da gibt es jetzt nicht viel zu sehen. Schauen wir zurück zur Historie. Was haben wir noch? Wir sehen, hier, wo Haus, wir sehen hier, wo das Haus liegt. Das sehen wir aber auch hier. Wenn wir uns auf der Karte hier anschauen, sind wir... Da ist die Altstadt, da ist City Hall, also wirklich in der Mitte ist das Rathaus. Und hier oben ist das Haus, also ein paar Blocks vom Rathaus weg. Dann haben wir hier noch die... Universität bzw. das Universitätsklinikum hier in Northeast Philly. Und von daher ist es eigentlich eine ziemlich gute Lage. Jo, was sehen wir noch? Das war ein MLS-Listing, also das war ähm, ja, über das Multiple Listing Services System, publiziert, von einem Makler eingestellt. Townhouse 1915 gebaut, wie ein Großteil der Häuser in Philly. Und dann schauen wir uns hier die Historie an. Also hier sehen wir, dass dieses Haus Mitte Dezember zum Verkauf angeboten wurde für 65.000, also 70 Dollar pro Square Foot. Und am 17. da hat der Investor schon zugeschlagen, beziehungsweise waren alle Unterschriften da. 65.000 Cash All In, 70 Dollar pro Square Foot. Ja, da wurde dann der Verkauf geschlossen, das heißt zwei Wochen über Weihnachten hinweg. Kurze Zeit, Cash-Deal, einfach, ohne Probleme, ohne irgendwelche nervenaufreibenden Geschichten. Schöner Sale. Ja, dann gab es ein paar Wochen Renovierungsarbeiten, aber das war nicht, weil es zu so viel war, sondern ganz einfach, weil die, äh, ja, die Ressourcen gebunden waren. Also die Handwerker waren mit anderen Häusern noch beschäftigt und da musste ein bisschen ja, koordiniert werden, wann was zunächst gemacht werden muss. Deswegen war es dann äh, erst Anfang, na, Mitte Februar fertig wurde dann auch direkt vermietet für 980 Dollar im Monat. Hier unten sehen wir auch noch die Steuern, 536 Dollar pro Jahr, was im Vergleich zu anderen Gegenden in Philly gar nichts ist. Dann haben wir hier noch die Schulen, 3 und 2 aber. Die Gegend hat ihren Charme, viele Leute wollen da wohnen und finden die Gegend und die Gemeinden da in Ordnung und super. Von daher ist es auch akzeptabel. So viel zum Zillow Exposé. Gehen wir durchs Haus. Los geht's. Hier ist schon der Nacht. Vielen Ja. Ein nice Kamin, den kann er ist. Hier Schrott. Gibt es schon eine dazu, in Park inklusive. Dann haben wir hier noch ein Zimmerchen mit einem Kabinett. Ein Grill da hinten. Ein paar Materialien stehen hier noch oben. Kann man alles gebrauchen. Stinkt wie Hexe hier drin, aber hey, ein cooler Deal. Gehen wir in die Küche. Also, das ist die Küche mit besten Cabinets. Gut, kleine Lüftungslöcher gibt es hier auch. Schön. Meine Gerätschaften, aber alles steht mit drin. Der Direkt vorher, der kein uh, so, hey, hey, so, mal schauen, dass der hofft. zwei, so, so drei. Klassischer Schritt. Schön, kommt immer wieder ich habe die Change ist the fuck? Nicht schlecht. Okay, das ist zu. Gehen wir Wenn dir diese Themen gefallen, zeigst du das am besten durch einen Like unter dem Video. Schreib mir dein Feedback in die Kommentare und ganz wichtig, vergiss das Abo nicht, falls du es noch nicht getan hast. Das hilft dem Kanal und ich danke dir vorab dafür. Kommen wir zu den Zahlen. Die 65.000 Kaufpreis, wie bereits erwähnt, ist all in, das heißt auch inklusive alle Closing-Costs. Alle Zahlen und alle Berechnungsformeln findest du hier in diesem Google Sheets-Tool. Den Link dazu findest du auch unter dem Video in der Beschreibung. Da klickst du einfach drauf, dann öffnet sich diese Seite hier und dann kannst du hier oben unter File, Download, wie ein Excel-File runterladen auf deinen Computer, völlig kostenlos und dann die Formeln einfach mal anschauen, damit rechnen und auch selber mal die machen. Zurück zu diesem Objekt, 65.000 All-In, Reparaturen waren 11.000, das waren ein paar Kleinigkeiten, die gemacht werden mussten, aber nichts Gravierendes, beispielsweise das Lüftungsloch in der Küche aber nichts Großes. Von daher bringt das das Gesamtinvestment für diesen Investor auf 76.000. Das ist ein kompletter Cash-Deal gewesen, das heißt 100% Eigenkapital, kein Bankdarlehen dahinter. Was haben wir noch? Wie du aus dem Zillow-Listing gesehen hast, wir haben eine Property Tax von 536 Dollar pro Jahr, was im Vergleich zu anderen Gegenden in Philadelphia und um Philadelphia herum wirklich niedrig ist. Die Versicherung ist auch sehr günstig. Das ist ein kleines Haus, 650 Dollar pro Jahr. Und dann bilden wir hier noch 10% Rückstellungen für die Hausverwaltung und 10% für Reparaturen und Wartung. Andere Kosten haben wir in diesem Fall nicht. Kommen wir zur Einnahmenseite: 890 Dollar, wie du im Zillow-Listing auch gesehen hast. Dieses Haus wurde direkt vermietet, ohne Leerstand, direkt am Markt für 890 Dollar. Ja, das schießt das Haus auf einen Faktor von 7, also 7 Netto-Jahresmieten sind der Kaufpreis. Und wir haben einen Cash-on-Cash-Return von knapp 10%. Diese 10% hier und 10% da sind sehr konservativ. Deswegen kann man hier ruhigen Gewissens sagen: 10% Cash-on-Cash-Return aus dem Stand. Das bringt dem Investor einen monatlichen Cashflow von 613 Dollar bei ja, 76.000 Dollar vollem Investment. Gar nicht so schlecht, oder? Kommen wir zum Fazit für diesen Investor. Das heutige Objekt ist super vergleichbar mit diesem Fix- und Pfusch-Objekt aus dem vorhergehenden Video. Denn... Du siehst, die Renditemöglichkeiten sind einfach viel höher, wenn die gesamte Wertschöpfungskette in einer Hand bleibt. Das heißt, du die Renovierung oder wir die Renovierung in diesem Fall für diesen Investor selbst durchführen. Da ist mehr Marge, mehr Rendite für weniger Geld. Ist einfach so. Da weiß man, was man hat, wenn man es selber macht. Denn wenn man selber für den eigenen Bestand renoviert oder in unserem Fall für den Investorenbestand, dann ist das kein Fix und Push, also Fix und Flip, sondern da kann man mit einer ganz anderen Perspektive rangehen, denn die Investments sind langfristig und so sind die Renovierungen dann entsprechend. Was sind deine Erfahrungen mit Fix und Flip Objekten, falls du sowas schon mal gekauft hast? Am besten schreibst du mir das einfach mal in die Kommentare unter das Video. Hier in den USA muss man sagen, Fix und Flip ist nun mal häufig ein Synonym für ja Fix und Push, das ist halt so. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.